Lassen Sie mich anhand eines Beispiels erklären, wann ich glaube, man Konflikte am leichtesten lösen kann. Kürzlich kam ein Paar, das sich immer wieder in tagelangen Streits verstrickte, wenn es um einen Besuch bei ihren Eltern ging. Er streikte und sie fuhr alleine hin. Sie empfand es als doof, als Single in ihrer Familie zu erscheinen und er fühlte sich von der Familie als Eindringling behandelt. Mir war klar, in der feindschaftlichen Art, in der die beiden miteinander redeten, das heißt stritten, würden sie unmöglich zu einer konstruktiven Lösung kommen. Deshalb schlug ich die Übung vor, die sich nicht nur in meiner Erfahrung bewährt hat, sondern auch in vielen Untersuchungen. Meine Variante nenne ich das Einmaleins der Liebe und sie können mehr darüber auf meiner Internetseite erfahren. Beide, ließen erst einmal ihre Konfliktthema stehen und konzentrierten sich mit Hilfe des äh, vorgeschlagenen Beziehungstrainings auf die schönen Momente in ihrer Beziehung. In den Sitzungen lenkte ich ihre Aufmerksamkeit auf die gelegentlichen positiven Gedanken des jeweils anderen, die beide vorher nicht nötig fanden, auszutauschen. Nachdem ich einige Sitzungen auf diese Weise mit ihnen gearbeitet hatte, Brachten Sie zur nächsten Sitzung folgende Erfahrung. Es stand ein Familienfest an und er schlug vor, es nochmals mit einem Versuch zu probieren, mitzukommen. Da er es schade fand, wenn Sie ein ganzes Wochenende getrennt wären, Denn in der Zwischenzeit hatte Ihre Beziehung so viele schöne Momente, dass Sie beide zuversichtlicher waren, noch mehr schöne Momente kreieren zu können. Tatsächlich lief dann alles ganz anders, als erwartet. Der schwierige Onkel war nicht da, war krank. Und die Nichte brachte ihren neuen Freund, den er sehr sympathisch fand. Beide meinten, wir haben auf der Heimfahrt nur gelacht und geschwärmt, wie schön das Familienfest gelaufen ist. Nun könnten Sie vielleicht denken, nun ja, die beiden hatten Glück, dass es einige hilfreiche Faktoren gab. Onkel nicht da, netter Freund der Nichte. Ohne diese wäre es wahrscheinlich wärmer gelaufen. Ich meine jedoch, dass beide die positiven Faktoren nutzen konnten, um die Situation noch positiver zu gestalten. Und das war die eigentliche Entwicklung. Wenn der Onkel gesund und die Nichte nicht gekommen wäre, hätten die beiden andere Gründe gefunden, warum dieses Familientreffen besonders toll war. Glauben Sie das auch?